Hält halt mich jetzt so fest und du drehst ganz schnell. Los! Okay. Uah, yes! Okay, kannst du aufhören. So, wir starten nun in die zweite Runde. Ja, die Runde 1 geht an mich. Und wer die zweite Runde gewinnt, entweder machen wir unentschieden oder ich gewinne. Wuhuuu! Wuhuuu! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Alter, Die zweite Runde geht an Maxi.